Es muss nicht immer Sinn ergeben, Zweifel bringen uns nicht weit Am Ende steht ein neuer Plan, dass uns nichts mehr halten kann, dass der Wind uns weiter treibt Ich will, dass deine Augen leuchten und sofort Worte was bedeuten Und es trägt es weiter fort Fort von mir Fort von Unsere Sachen sind gepackt und zwar für unbegrenzte Zeit.